In unserer Chefetage da herrscht heute ein bisschen Aufruhr. Wir gehen mal davon aus, unsere Firma hat verschiedene Werkstätten. In jeder Werkstatt wird ein bestimmtes Produkt hergestellt. Und jetzt sind die Abteilungsleiter der Werkstatt 4 hier und die beschweren sich. Zum einen sind die Auftragsbücher zwar voll, das ist ja grundsätzlich positiv, aber die Arbeiter müssen jetzt ganz, ganz viel Überstunden leisten. Wir haben also Personalknappheit und die Termine können nicht eingehalten werden, also die Fertigerzeugnisse, die landen nicht rechtzeitig bei den Kunden. Das ist natürlich erstmal ein schwerwiegendes Problem. Was macht man als Chef, wenn man da erstmal keine Lösung hat? Man delegiert diese Aufgabe, man reicht diese Aufgabe also weiter und zwar an die Personalabteilung, die soll sich um ein Personal kümmern und hier eine Lösung finden. Ja, In der Personalabteilung da wird man erstmal die Ursachen dieser Personalknappheit diskutieren. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass viele Arbeiter derzeit im Krankenstand sind oder einige Arbeiter sind in Elternzeit. Es sind Mitarbeiter ausgeschieden, das heißt, die haben gekündigt, wurden gekündigt oder sind in den Ruhestand gegangen. Wenn dann natürlich viele Aufträge von Kunden reinkommen, dann liegt hier also eine Unterbesetzung der Stellen vor. Möglich wäre natürlich auch eine Fehlplanung, also dass zum Beispiel die Schichtpläne nicht effizient genug ausgestaltet sind, die Besetzung der Früh- und der Spätschicht. Daneben könnten natürlich noch andere Gründe eine Rolle spielen. Ja, dann setzt sich die Personalabteilung zusammen und diskutiert also mögliche Lösungen. Ein Vorschlag ist hier, dass man also weiterhin das Ganze über Mehrarbeit und Überstunden regelt. Das wird natürlich dem Betriebsklima ein bisschen schaden, wenn dann die äh, Arbeiter ständige Überstunden schieben müssen. Müsste man natürlich gucken, inwieweit diese Aufträge der Kunden dann äh, konstant hoch bleiben oder ob das jetzt nur so eine kleine Phase ist. Ein weiterer Vorschlag wäre, dass wir die Auszubildende, die also demnächst ihre Ausbildung in unserem Betrieb fertig macht, dass man die fest übernimmt und die könnte dann zum Beispiel in der Werkstatt 4 eingesetzt werden. Man könnte auch ganz generell eine neue Stelle oder neue Stellen intern ausschreiben, intern, also innen im Betrieb. Das geht nicht an die Öffentlichkeit, sondern angestellte Arbeiter, die schon im Betrieb arbeiten, können sich dann auf die entsprechende Stelle hier in der Werkstatt 4 bewerben. Wenn man der Meinung ist, dass man grundsätzlich mehr Mitarbeiter, mehr Arbeiter benötigt, dann wird man eine Stellenanzeige veröffentlichen, die auch nach außen geht in die Öffentlichkeit. Und das nennt man dann eine externe Ausschreibung. Ja, das waren jetzt nur ein paar Beispiele, wie man so äh, dieses Problem der Personalknappheit lösen kann. Es gibt noch ganz äh, andere Möglichkeiten. Grundsätzlich wird man hier erstmal den Bedarf ermitteln, das heißt, ob ein Bedarf vorliegt, wie hoch dieser Bedarf ist und wie lange dieser Bedarf anhält. Und dann wird man eben reagieren und die Beschaffung von neuen Personal, die kann man jetzt einteilen in zwei Kategorien. Einmal mache ich das Ganze intern über eine Ausschreibung, Versetzung oder über Überstunden, Mehrarbeit. Oder ich gehe dann ja, raus aus dem Betrieb in die Öffentlichkeit und mache das Ganze extern über eine Stellenanzeige. Ich gehe auf Jobmessen. Oder ich nutze auch staatliche Hilfen wie die Bundesagentur für Arbeit, die für mich qualifizierte und passende Arbeiter vermitteln kann.